Bei meinen Lieblingsdiensten liegt die Betonung wirklich darauf, welche ich besonders gerne benutze. Es sind nämlich gar nicht die, die ich am meisten benutze. Und zwar, ähm, das erste ist äh, Doodle. Das ist einfach so unglaublich einfach und es kommt immer, immer wieder vor, dass das äh, zur Terminplanung genutzt wird. Es hat sich einfach äh, eingebürgert, dass man mach mal eben Doodle sagt. Also das ist meine Nummer eins. Meine Nummer zwei sind Adapads. EduPads. Und auch hier, ich liebe es einfach, wenn es keine großen Schranken gibt, wenn man sofort einsteigen kann. Und das ist auch bei Pads der Fall. Das heißt, man kann hervorragend äh, während Seminaren, Veranstaltungen, Projekten äh, sich hier austauschen, Ideen sammeln und super kollaborierend arbeiten. Und die Nummer drei ist äh, SoundCloud. Das, was ich äh, sehr, sehr gerne benutze, aber wie ich jetzt gemerkt habe, gar nicht so häufig. Und auch hier gefällt mir einerseits, dass es keine großen Hürden gibt, dass man recht viel frei benutzen kann und eben auch ganz einfach selbst Töne aufnehmen kann, Stimmungen einfangen kann, auch hier eben im Kontext von Seminaren oder zu Illustrationen von Texten etc. und eben auch gut kommentieren kann und ähm, sich darunter noch ein eigener Austausch befindet.